Spitzenkandidat der Kärntner beraten. Die Beraten tummeln sich ja üblicherweise im Geheimen. Die Österreich, die kümmern, also die Beraten, die, die Sie jetzt als Partei kennen, die kümmern sich halt hauptsächlich im Internet. Sie sehen sich in erster Linie als Angebot an die jungen Leute. Und Sie sagen auch, Sie haben die vernünftigen Lösungsangebote, die die jungen Leute verstehen. Was sind denn das für eine? Prinzip, prinzipiell auf Mitbestimmung nach der Wahl. Das heißt, wir sind die wir sind die Partei, die das Angebot haben für die Jugend. Die Jugend hat, ist halt angebunden ans Internet, die kann googeln, die kann alles machen. Die sollen doch in Zukunft auch ihre politische Meinung auch über das Internet abgeben können und die sollen auch gehört werden. Und was man mir mit dem Herrn Landeshauptmann bzw. mit der FPK gemeinsam haben, wir treten alle beide das erste Mal in Kärnten an. Und welche Koalition würden Sie gerne sehen für Kärnten? Ich glaube, es gibt seit 2008 einen, äh, einen Grundsatzbeschluss der Beraten, dass wir nicht äh, koalieren. Äh, was wir allerdings machen ist, den Themen heranstehen, wo wir koalitionsmäßig Themen äh, Thema beobachten, dann wir recht ähm, Wer der Herrn wäre Ihr Lieblingslandeshauptmann? Dame haben wir ja keine und die Eva steht nicht zur Wahl, die ist schon, wen würden Sie gerne als Landeshauptmann sehen? Nein, es gibt doch keine Präferenzen, es gibt ein paar Vorgespräche, die gibt es auf alle Fälle, <lacht> äh, aber also, wie ich sagen, die stimmelstärkste Partei soll, und das ist, da hat der Wähler das Recht, die stimmelstärkste Partei soll den Landeshauptmann stattfinden.